Einen guten Abend. Uh, ja, ich möchte eine Hommage machen an Grippostat. Uh, 72 Stunden im Bett gelegen, uh, immer mal wieder eine Grippostat und so ein Kram uh, genommen und getrunken. Uh, und ich muss sagen, es geht mir besser. Ich werde mich zwar gleich wieder in die Haie legen, aber uh, uh, also man kann ja sagen, was man möchte über uh, die Pharmaunternehmen, aber wenn es einem dann schlecht geht, dann freut man sich plötzlich doch, dass die ihren Evil Stuff äh, auch äh, so Evil Leuten wie uns irgendwie zur Verfügung stellen. Ansonsten war heute ein super Tag. Ich habe nämlich äh, durch äh, so einen Tweet von Tim äh, realisiert, dass ich wirklich einen heimlichen äh, Fetisch für Papstlüfter wohl hatte, äh, weil ich irgendwie 2005 mal eine CD aufgenommen habe für äh, Menschen aus meinem Piraten-Hörbuch. Tauschkreis sozusagen. Und da äh, hatte ich damals ein Stück aufgenommen, wo ich auch über äh, Papst, Lüfter und Co. schwadroniere. Äh, ich habe heute mal das gesamte Album einfach auf Soundcloud äh, rausgehauen. Äh, es ist ziemlich weird. Also für Leute, die weird mögen, äh, die werden auch das sehr mögen. Äh, andere Leute, äh, klickt einfach woanders. Also <lacht> Und man kann das jetzt auch flattern. Also ich habe irgendwie gesehen, irgendwie Flatter macht ja automatisch den Link zu Soundcloud, was ich großartig finde. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt ja sozusagen dann die, die neue Richtung, wohin die Reise geht wobei äh, ich ja meinen Job auch sonst sehr gerne mache. Darum äh, weiterkämpfen für den Weltfrieden und äh, ja, ich freue mich, dass dieses Internet uns heute die Möglichkeit gibt, äh, solche Sachen wie äh, jetzt hier in meinem Freundeskreis sozusagen, den ihr um mich seht, das sind sozusagen alles äh, Partymenschen für Leute, die krank zu Hause sind, äh, weil ne, Draußen auf der Tanze können wir jetzt nicht sein. Aber jetzt sind sozusagen viele Leute um mich herum. Das müsste sich jetzt noch so drehen. Äh, dann hätten wir sozusagen eine coole Animation. Ähm, ja, also äh, weiter kämpfen für den Weltfrieden und äh ja, ich, ich wer hätte heute auch schon, das erzähle ich morgen, äh, nämlich so ein ähm, Piraten-Rap. Äh, das wäre auch noch was Schönes. Äh, ja, weiter kämpfen. Und wo ist der Stopfknopf? Wo ist der Stopfknopf? Der Stopfknopf ist topf.